Vielleicht glauben Sie ja auch, dass man zum Betonieren immer eine Mischmaschine braucht, selbst für kleine Arbeiten zu Hause. Oder Sie fragen sich, Betonieren mit einer Gießkanne als einziges Werkzeug, wie soll das gehen? Lassen Sie uns Ihnen zeigen, wie Betonieren richtig schnell und unkompliziert funktioniert. Mit dem NixMix-Beton von BAU mit. Wir haben den Nix-Mix-Beton entwickelt, damit Sie selbst, ganz ohne Maschinen-, Strom- oder Mörteltrog, Befestigungen betonieren können. Einfach unseren Nix-Mix-Beton in 10 cm Schichten auf den vorgenäßten Untergrund direkt aus dem Sack einbringen, auf jede Schicht etwas Wasser draufgießen, glattstreichen und fertig. Richtig gehört. So einfach geht das. Der Nix-Mix-Beton von BAUMIT Für das schnelle, unkomplizierte Betonieren ohne Mischmaschine von einem der führenden Baustoffproduzenten Europas